Dann, haben wir nicht schon, dann waren wir schon sehr verzweifelt. Dann ist uns eingefallen, wir haben noch eine Tante in der Nähe. Gehen wir zu dieser Tante. Und das war die Tante Amalia. Zu der sind wir gekommen. Die hat selber drei Kinder gehabt. Und der Mann war auch noch zu Hause, ihr Ehemann. Ihr Lebensgefährte eigentlich. Und dort sind wir da geblieben. Aber die Tante weil so kleine Wohnung gehabt. Dann ist sie zu uns nach Hause gekommen und hat sie die Kleintiere verpflegt. Und uns Kinder, weil das zum Essen war noch genug zu Hause, und, und kleine Tiere waren noch und so, dass wir zum Leben noch gehabt haben. Aber es war so ein Partisanengebiet wo immer Kämpfe waren, und das war sehr gefährlich bei, bei dem Haus. Und ich, dann hat sie uns, über den Tag waren wir hier halt draußen im Haus und so, in der Nacht hat sie uns in den Keller ein, eingesperrt und sie nach Hause gegangen. Die vier Kinder hat sie, die Kleine hat sie mitgenommen, ihre zwei hat sie gelassen, weil die größer waren, und dann die mir zwei mit der Cousine. Und dann sind wir in den Keller geschlafen, das war ein, ein Erdkeller eigentlich, ein Fels, Felsenkeller und äh, sehr feucht und kalt und finster total, weil alles zu, zu gestopft war mit, mit Heu und mit Nickern, dass sie dass nicht, uns nichts gehört haben, wenn wir, wenn wir gehustet haben, aber nicht Hust, nicht, außer aufs Loch und das war ganz schlimm. Und wir haben immer gehört, draußen Leute umgehen und man nicht wusste, ob Gestapo ist oder Partisanen. Oder es war sehr spannend und sehr, sehr, sehr gefährlich auch.